Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja, zu einer neuen Folge. Heute möchte ich einfach mal neuen Tipps mit dir teilen, ja, wie du ja, mehr Kunden gewinnen kannst, wie du einfacher Kunden gewinnen kannst und die Tipps möchte ich einfach hier jetzt auch nur so anreißen, weil ähm, ich habe zu jedem einzelnen Punkt, den ich jetzt gleich im Folgenden ähm, nenne, ähm, ja schon weiterführende ähm, oder tiefer gehende Informationen hier auf der Seite dementsprechend veröffentlicht. Einfach mal die Suchfunktion nutzen, da findest du mit Sicherheit genügend Material, ja, wo du eben weiter äh, dementsprechend einarbeiten kannst in den jeweiligen Punkt. Okay, lass uns gleich loslegen. Tipp Nummer 1, wie du mehr Kunden gewinnen kannst, ist ganz einfach, ähm, indem du ja deinen Zielkunden ganz genau kennst, indem du deine Zielgruppe genau kennst, dass du dir einfach einen Kundenavatar stellst, wo du einfach mal für dich ähm, ja, schwarz auf weiß quasi auflistest, wie denn so denn eigentlich dein Wunschkunde ist oder wie dein optimaler Kunde denn eigentlich sein soll. Welche Eigenschaften hat er, welche Gewohnheiten, für welche Dinge interessiert er sich, welche Probleme hat er, ja, aber auch wie, wie alt ist die Person, wie jung ist die Person. Und wenn du dir dann mal so einen Überblick verschafft hast, ja, wie denn eigentlich dein Zielkunde ist, dann weißt du dann eben ganz genau, wer. Ähm, ob du jetzt einen Idealkunden vor dir hast oder nicht und wenn, und wenn ja, wie du ihn ansprechen musst, so dass du ihn ja dementsprechend für dein Produkt oder für dein Unternehmen dementsprechend gewinnen kannst. Tipp Nummer zwei: positioniere dich äh, als Experte innerhalb deiner Nische. Ähm, wie macht man das? Ganz einfach, indem man es schafft, dass die Menschen einen als Experte wahrnehmen. Ähm, es reicht nicht. Ähm, zu sagen, ich bin Experte in dem und dem Gebiet, wenn die Menschen dich nicht als Experte wahrnehmen, dann nützt dir das Ganze nichts. Also, wie kannst du das aber schaffen, dass die Menschen dich als Experte wahrnehmen? Ganz einfach, indem du ähm, hochwertigen Content verbreitest und dementsprechend deiner Zielgruppe hilfst, dann, dann auch ihre Probleme zu lösen. Ähm, wenn du das Medium... Ähm, ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, ob du das jetzt über einen Blog machst, ob du das über ein Video machst, Podcast, wie auch immer, entscheidend ist, dass du ja, dich auf den Weg machst und erstmal dementsprechend anfängst, deiner Zielgruppe dementsprechend ähm, ja, zu helfen, ja ihre Probleme dementsprechend zu lösen. Ähm, wenn du ähm, offline unterwegs bist, also so mit Online-Marketing so rein gar nichts am Hut hast, kann das zum Beispiel über Presse, äh, über eine gute Pressearbeit funktionieren, dass du ja regelmäßig ähm, Artikel in Zeitschriften, Magazinen veröffentlichst. Im Internet kann das über deinen eigenen Blog, dein Blog sein, über einen YouTube-Kanal. Also du bist da völlig frei musst einfach für dich schauen welches medium halt für dich da am besten geeignet ist das führt mich zu tipp nummer 3. habe ich eben schon angerissen helfe deiner zielgruppe dabei ihre probleme zu lösen ja ähm, wie ganz einfach indem du hochwertigen content lieferst womit ähm, deine deine leser deine zuschauer ähm, dementsprechend auch was anfangen können wo sie ja praktisches wissen erhalten wo sie dann dementsprechend umsetzen können ähm, da sind wir auch schon bei Tipp Nummer 4, sei Problemlöser für deine Zielkunden, für deine Zielgruppe, ähm, überleg dir einfach, welche Probleme könnte denn deine Zielgruppe haben, welche Probleme ähm, sollten oder, oder kannst du für sie am besten lösen und am schnellsten lösen. Ähm, Geh auch mal in den Dialog mit deinen, mit deinen Kunden ja, ein, und, und, und frag einfach mal nach. Ja, du wirst erstaunt sein, manchmal kommen da Dinge zum Vorschein, wo du denkst, hey, da hätte ich eine Lösung dafür. Ähm, ja, einfach auch hier mal, äh, ich sag mal, an deinen Kunden dran sein und einfach auch immer wieder mal den Dialog suchen, um zu sehen, okay, hat sich bei den Menschen was verändert ähm, und welche Probleme oder vor welchen Problemen stehen die Personen denn? Ja? Tipp Nummer 5 bau dir eine eigene E-Mail-Liste auf, also gerade zu dem Punkt habe ich ähm, ja schon mehr Material hier auf der Seite rausgehauen, ähm, einfach mal die Suchfunktion nutzen, da kennst du dann wie wichtig es ist, dass du dir eine eigene E-Mail-Liste aufbaust, aber nicht nur die E-Mail-Liste an sich, sondern eine eigene Community, also Community first, dir nützt es nichts, wenn du heute ein tolles Produkt hast und du möchtest das Produkt an den Start bringen und ähm, kein Mensch es kauft, weil dich eben kein Mensch dementsprechend kennt. Also von daher wichtig ist, aufbau deiner eigenen Community und deiner eigenen E-Mail-Liste. Tipp Nummer 6, gib eine Kostprobe deiner Arbeit ab. Ja, Also die Menschen kennen dich vielleicht jetzt noch nicht ähm, dementsprechend oder haben dich jetzt zum ersten Mal irgendwo auf einer Webseite gesehen. Dann ist es wichtig, dass du eine kostenlose ähm, Probe deiner Arbeit abgibst. Einfach, dass die Menschen äh, einen Eindruck von dir bekommen, damit sie sehen, wie du arbeitest, wie du ähm, wie du wie du bist, wie du als Mensch bist, ob du zu der Person passt. Ähm, das kann über deinen Blog passieren ähm, oder durch deinen Blog, ja, dass man so wie jetzt hier, wenn du jetzt das Video siehst, wird es Menschen geben, die sagen, okay, der Herr Schirmer, den mag ich. Es wird Menschen geben, die sagen, Schirmer mag ich nicht. Ähm, ja, was soll's, das bin ich. Ja. Und die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, die können sich jetzt einen Eindruck von mir machen und ähm, dementsprechend für sich entscheiden, ja oder nein. Und ähm, das heißt nicht, dass man nicht besser werden darf. Ich versuche auch immer täglich besser zu werden. Ähm, aber... Entscheidend ist, dass du du bist und dass du gute Arbeit ablieferst und dass die Menschen davon einen Eindruck kriegen. So, jetzt nochmal die Brücke dazu, wie kann man das machen. Das kannst du über deinen eigenen Blog machen. Das kannst du machen, indem du vielleicht ein Gratis-E-Book mal rausgibst oder dass du, ähm, ja so, so wie ich jetzt gerade hier, vielleicht ein Video aufnimmst oder einen Podcast. Ja, einfach, dass die Menschen eben einen Eindruck kriegen, wie du, wie du denkst, wie du bist, wie du arbeitest. Tipp Nummer 7. Bau Beziehungen auf, da ist hier ähm, Networking das Stichwort, ähm, auch wenn du äh, viel online machen möchtest oder online machst, ähm, kann ich dir eigentlich nur die Empfehlung aussprechen, regelmäßig ja, ähm, Networking zu betreiben, indem du mit Menschen sprichst. Weil stell dir einfach mal vor, du würdest jeden Tag, ich sag mal über Telefon, über Skype oder vielleicht sogar in einem persönlichen Gespräch mit fünf Menschen ja, Kontakt haben und dann dementsprechend diese Kontakte auch pflegen. Ähm, du wirst eine, eine super starke Bindung aufbauen, du wirst ähm, Vertrauen erzeugen, ja, wo dann vielleicht jetzt nicht im ersten Moment dann das große Geschäft, Geschäft rauskommt, aber ja in den folgenden Monaten, Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren ähm, ganz starke Kooperationen und partner Partnerschaften entstehen weil jeder mensch entwickelt sich weiter und ähm, vielleicht hast du heute schon in deinem netzwerk den superstar von morgen und es ist schade wenn du ähm, diesen kontakt dementsprechend nicht ähm, ja, pflegst ähm, stell dir einfach mal vor wenn wie es wäre wenn du jeden tag mit fünf menschen ähm, darüber sprichst wie du ihnen weiterhelfen kannst ja was das was dafür eine, für eine power dahinter steckt und was das auch für dein business dann ähm, ja schlussendlich dann bedeuten kann ähm, vielleicht noch ein praktischer tipp ja wenn du jetzt zum beispiel im network marketing unterwegs bist ähm, vielleicht nicht einfach nur über den über deinen sales funnel wenn du sowas denn überhaupt schon hast ähm, versuchen ähm, über e mail marketing die leute in dein team zu kriegen sondern biet vielleicht einfach mal auch über e mail ein kostenloses infogespräch an einfach damit du mit den List, mit den leuten auf deiner liste ja damit du mit denen überhaupt mal in kontakt kommst ja wenn du ähm, dass, dass, dass die Menschen mit dir mal gesprochen haben, dass du einfach mal hören kannst, okay, wo drückt denn der Schuh, wo kannst du denn vielleicht helfen? Und da sind wir bei Punkt 8, finde eben die Probleme ähm, ja, deiner Community raus und helfe ihnen bei, ja, bei der Lösung und, ähm, Gerade jetzt nochmal die Brücke zum Networking zu schlagen, auch hier ist es so, du hast vielleicht ein digitales Produkt, das löst ein Problem und ähm, du wunderst dich aber vielleicht, warum es die Menschen nicht kaufen. So, Wenn du jetzt mit denen telefonierst, ja, dann merkst du genau, hey, das, Pro das Problem, was die Person hat, das löst vielleicht gerade mein Produkt und dann kannst du gezielt auf das Problem eingehen und kannst dein Produkt eben ja, einfach ja, mitverkaufen. Ja. Also es muss nicht immer alles nur online sein, auch ähm, offline ähm, kann ein wahrer Booster sein und ähm, ich sage immer das eine tun, aber das andere nicht lassen. Fang einfach an dir dein Netzwerk aufzubauen, dein Netzwerk zu pflegen und das wird sich dann eben auch auf dein Business auswirken und auf deine Kundengewinnung. gewinnen. Okay und der letzte Tipp, das ist der neunte Tipp, lerne alles was du über Marketing und Verkauf ähm, ja, lernen kannst, saug alles auf, was dir dazu in die, in die Finger kommt und dann ein Tipp, versuche es aus oder probier alle, probiere gewisse Strategien einfach aus. Ähm, wie du hinter mir siehst, ich lese sehr gerne, ähm, wenn, wenn ich ein Thema habe, wo ich weiter ähm, kommen will, wo ich schneller vorwärts kommen will, dann ähm, besuche ich Seminare, ich besuche ähm, oder ich hole mir Bücher zu dem Thema, ähm, ich frage Menschen, die mir da weiterhelfen können. Also ich versuche einfach relativ schnell weiterzukommen und habe dann dementsprechend aber auch festgestellt, dass viele Dinge, die bei anderen funktionieren, haben bei mir jetzt nicht diesen Effekt gehabt, den ich mir gewünscht hätte. Jetzt geht es nicht darum, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, ähm, das Ganze funktioniert nicht, sondern es, kommt, ähm, sondern es geht darum, einfach zu schauen, okay, wie kann es denn funktionieren. Und manchmal ist es so, dass vielleicht die eine Vorgehensweise, die du jetzt vielleicht in dem Videokurs XY gelernt hast, dass die vielleicht jetzt bei dir nicht... Nicht, äh, nicht funktioniert, ja, dann musst du einfach schauen, okay, wo kannst du verbessern, wo kannst du verfeinern, wo kannst du etwas vielleicht kombinieren, was du bei unterschiedlichen Menschen ähm, gelernt hast, damit du einfach herausfindest, was bei dir funktioniert. Und die einzigste Strategie, die da bei mir funktioniert hat, war lernen, versuchen und dann dementsprechend ähm, ja, justieren oder eben abzuändern. Also letzten Endes wirst du nur wissen, ob etwas funktioniert, wenn du es ausprobierst, und ähm, ja, dann eben dementsprechend deine Ergebnisse dann auch misst. Und wenn du ähm, das Gefühl hast, ja, der Einsatz, der lohnt sich nicht, dann musst du einfach schauen, okay, wie kannst du es dann eben besser machen. Okay, das war jetzt so kurz auf die Schnelle. Ich sehe, wir haben jetzt aber auch schon wieder so, ja, um die zehn Minuten gebraucht. Ähm, ja, ich hoffe, die Tipps waren für dich hier, ähm, ja, wertvoll. Ich konnte dir ja heute auch wieder einen kleinen Impuls mitgeben. Wenn das Ganze so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du, ja, ähm, diese Arbeit hier ähm, durch einen Daumen hoch, durch, ähm, dadurch, ähm, dass du es mit deinem Netzwerk teilst, einfach hier unterstützt. Ähm, das motiviert mich dann natürlich auch immer mehr, noch mehr Tipps ähm, rauszuhauen und wenn du Fragen hast, ähm, unterhalb des Videos findest du einen Link, wo du ja weitere Gratis-Informationen bekommst, indem du dich zum Beispiel in meinen Newsletter einträgst. Ähm, ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen, über ein Feedback, aber auch über Fragen, ähm, damit ich einfach weiß, okay, was interessiert euch und damit ich das Ganze hier einfach noch besser machen kann. So, jetzt habe ich aber lange genug gequatscht. Ich wünsche dir ja maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer, eine gute Zeit. Ciao, ciao.